So, nachdem wir jetzt also die biologischen Grundlagen für die motorische Entwicklung ähm, kennengelernt haben, sind wir jetzt bereit, uns die Entwicklung der sportmotorischen Fähigkeiten anzugucken. Und um diese Entwicklung deutlich zu machen, greife ich auf den, die Werte, die Normwerte des Deutschen Motoriktests zurück. Der Deutsche Motoriktest ist ein sportmotorischer Test, in dem in acht Aufgaben die verschiedenen sportmotorischen Fähigkeiten getestet werden und zwar im Alter von zwischen 6 und 18 Jahren. Der ist also normiert auf diesen Altersbereich und normiert bedeutet, es gibt da auch Normwerte. Ähm, diese Normwerte ähm, geben sozusagen den Durchschnitt der Kinder in der deutschen Bevölkerung an. Wir haben hier einmal ähm, die in Blau jetzt eingezeichnet, die Jungen und in Rot die Mädchen und die durchgezogene Linie wird immer der Median sein, das heißt also diese P50 ähm, Kurve, die wir auch schon kennengelernt haben äh, bei Körperhöhe und BMI und Gewicht ähm, und die gestrichelte Linie mit den zwei Punkten ist das zehnte Perzentil, das heißt 90% sind besser und 10% sind schlechter ähm, und die durchgestrichene Linie ist das 90. Perzentil, das heißt 90% sind schlechter und 10% sind besser. Okay, ich komme mal zu den Normwerten für die Kraft, die mit dem Standweitsprung gemessen wird. In Rot die Mädchen und wir sehen hier, dass sie ungefähr mit sechs Jahren 1 Meter weit springen können und mit 12 Jahren ähm, 1,50 ungefähr und ab dem Alter von 12, verändert sich dies aber nicht mehr und das bleibt bis 17 und 18 gleich. Bei den Jungs ist die Entwicklung bis zum 10.11. Lebensjahr ziemlich gleich oder bis zum 12., aber dann steigt die Leistung bei den Jungs deutlich an, während sie, wie gesagt, bei den Mädchen gleich bleibt. Und die Jungs landen dann im Median ungefähr bei 210 cm und die besten 10% kommen über 2,40 m, während die schlechtesten 10% noch nicht mal 1,70 m erreichen. Diese, diesen Verlauf hier können wir natürlich erklären mit der hormonellen Entwicklung, die ich im vorigen Schnipsel erklärt habe, dass hier an die Androgene anfangen ähm, wirksam zu werden und für weiteren Kraftzuwachs bei den Jungs sorgen, während das bei den Mädchen nicht mehr der Fall ist. Schnelligkeit, die Normwerte für die Schnelligkeit. Ähm, Ihr könnt mal selbst überlegen, was ihr da für Normwerte wohl erwarten würdet. Wie kann man denen auf die Spur kommen? <lacht> Schnelligkeit ist tendenziell zusammengesetzt aus ähm, koordinativen Anteilen und Kraftanteilen. Die koordinativen Anteile nehmen schon ähm, sehr früh zu und die Kraftanteile werden dann ab dem 11. 12. Lebensjahr unterschiedlich für Mädchen und Jungs sein. Wir haben hier den 20 Meter Sprint. Hier sind die Sekunden, die sie dafür brauchen. Und ähm, die, Mäd die Mädchen verbessern sich deutlicher als die Jungs und kommen, sind im Alter von 13 sogar knapp schneller als die Jungs, aber auch dann verbessern sie sich nicht mehr, weil sie koordinativ ausgereizt haben und Kraft kommt keine mehr dazu, während die Jungs sich kontinuierlich verbessern. Ähm, diese Anteile hier gehen vermutlich eben auf bessere Koordination zurück und hier kommt dann der Kraftzuwachs dazu, ähm, wodurch sie noch deutlich schneller werden. Wir haben einen weiteren Krafttest im deutschen Motoriktest, nämlich ähm, die Anzahl der Liegestütze. Auch hier gleiches Bild, Jungs und Mädchen gleich auf bis zum 12. Lebensjahr, <lacht> dann verbessern sich die Mädchen nicht mehr und die Jungs haben aber weitere Fortschritte. Ähm, und auch bei dem dritten Krafttest sieht das wiederum sehr ähnlich aus ähm, bei den Sit-Ups. Ähm, brauche ich jetzt glaube ich nicht näher darauf eingehen. Für die Ausdauer ähm, haben wir wiederum ein ähnliches Bild, ähm, der sechs Minuten Lauf, ähm, da wird sechs Minuten lang gelaufen und man guckt wie weit man kommt. Ähm, auch hier Mädchen bis zwölf ähnliche Verbesserungen wie Jungs, wenn auch insgesamt schon da ein bisschen schlechter ähm, und dann bleiben sie gleich, während sich die Jungs nach wie vor verbessern. Und noch zum Schluss die Beweglichkeit. Ähm, hier sehen, das ist so eine, so eine Rumpfbeuge, wo man den ähm, Oberkörper ähm, runterbeugen muss und dann ähm, ja, an die Zehen greift mit gestreckten Beinen und man guckt, wie weit man zu den Zehen kommt. Hier kann man sehr schön sehen, dass die Jungs im Wesentlichen 4 cm weniger können als die Mädchen und zwar in allen Bereichen, sowohl was die schlechtesten angeht, als auch was die besten angeht, als auch was die mittleren angeht. Bei der Koordination, das Balancieren, auch da mal kurz nachgedacht, wie könnte so eine Koordinationskurve aussehen? Wie unterscheiden sich Mädchen und Jungen und wo sind die stärksten Anstiege? Richtig, die stärksten Anstiege sind hier in dem Bereich, wo sozusagen das Gehirn mehr oder weniger gut ausgereift ist und dann dafür sorgt, dass das alles gut funktioniert und danach sind die Fortschritte nur noch relativ gering und in diesem Fall hier sind die Mädchen auch den Jungs ein bisschen überlegen. Und auch der zweite Koordinationstest, das seitliche Hin- und Herspringen, ähm, sieht da ähnlich aus, starke Anstiege bis zum 12. Lebensalter und danach ähm, kommt dann ähm, ein nur etwas schwächerer Anstieg. Ähm, vielleicht mag da auch eine geringe Kraftkomponente dabei sein, was den Anstieg der Jungs hier nochmal deutlicher erklärt. Also nochmal zusammengefasst, die Entwicklungsmerkmale sind die vorlaufende Gehirnentwicklung, ähm, das heißt frühzeitige Entwicklung der koordinativen Fähigkeiten bis 10, elf, 12 Jahre, also bis zum Einsetzen der Pubertät. Dann eine hormonelle Umstellung in der Pubertät, ähm, die bekanntermaßen bei den Mädchen früher einsetzt als bei den Jungs. Ähm, das heißt, da gibt es einen körperlichen Wachstumsschub und Entwicklungsschub von Kraft- und Ausdauerfähigkeiten. Ähm, die optimale Beweglichkeit beginnt schon da rückgängig zu werden, wenn man sie nicht trainiert und die geschlechtsspezifischen Unterschiede setzen ein. Eine zunehmende Laktattoleranz beobachten wir auch. Das hat auch sportbiologische Gründe, auf die in einer anderen Vorlesung eingegangen wird. Und wir haben wachsende Strukturen, das heißt beim Krafttraining müssen wir ein bisschen darauf achten, dass wir keine Maximalbelastung, zumindest keine exzentrischen Maximalbelastung deutlich über dem Körpergewicht auf die Gelenke ausüben und der Baustoffwechsel ist in dieser Phase wichtiger als der Betriebsstoffwechsel. Baustoffwechsel bedeutet, dass die Energie, die dem Körper zugefügt wird, eben in den Aufbau des Körpers gesetzt wird und nicht in, den, in die Arbeit des Körpers durch den Sport. Damit haben wir ähm, die Entwicklung der sportmotorischen Fähigkeiten abgeschlossen und im nächsten Schnipsel würde ich dann nochmal ähm, die einzelnen ähm, Komponenten, die im verschiedenen Lebensaltern eine Rolle spielen, näher beleuchten.